Wir sind eine Gruppe von Schülern vom MCG. Wir machen ein freiwilliges Projekt zum Thema Nachhaltigkeit und wir bekommen dabei Unterstützung vom Verein Sokoma, der sich in Dresden für Nachhaltigkeit einsetzt. Und wir beschäftigen uns vor allem mit gesunder Ernährung und Plastikmüll. Wir wünschen euch viel Spaß beim Filmen. Heute waren wir in der Zentralbibel und haben gemeinsam recherchiert. Ein paar unserer Ergebnisse. Im Nordpazifik gibt es eine Plastikmüllinsel, die der Größe von Frankreich entspricht. Inzwischen enthält jede dritte Makrele Mikroplastik. In Deutschland produziert jeder Mensch im Durchschnitt 37 Kilo Plastikmüll pro Jahr. Seit 1950 wurden 8,3 Milliarden Tonnen Plastik produziert. Das entspricht 80 Millionen Blauwahlen. Außerdem wird eine Plastiktüte im Durchschnitt 25 Minuten genutzt. Also wir haben hier Plastik in verschiedenen Zimmern gesucht und dann zusammengestellt. So eine feine Plastikflasche Flasche braucht 450 Jahre. Deswegen sind wir an die Elbe Müll sammeln gegangen, um das, zu, das zur Kunststoffschmiede zu bringen. und wir waren an der Elbe Müllsammeln und das hier haben wir gefunden. Ähm, zuerst haben wir Plastik sortiert und danach haben wir es zweimal geschreddert. Das geschredderte Plastik haben wir dann mit Hilfe einer Schmelzmaschine in die Form gepresst. Check. Okay, wir brauchen. gut. Das kann man noch mal verschneiden. Und dann mit diesem Ding so. Anniversen Achso, deswegen ging das bei uns vor uns auch so einfach auf, weil nichts drin war. Über die Kante hier. Eine ist nicht nötig. Wir geschafft. Und das kam jetzt aber am Ende dabei raus. Der vierte Tag unserer Challenge. Ähm, Veronika oder Vero und ich sind gerade auf dem Weg in den Loseladen. Und das werden wir dann auch hoffentlich filmen können und dürfen. Ja, der Hintergedanke bei so einem Unverpacktladen ist natürlich in allererster Linie Müll zu sparen. Oder ein, ja, Müll zu vermeiden, sagen wir es mal so, Müll zu vermeiden. Ne? Das ist ja der ganz große Hintergedanke bei der Geschichte. <lacht> Was allerdings noch ein positiver Nebeneffekt mit ist, ist, dass man auch noch Lebensmittelverschwendung entgegenwirkt und ähm, damit auch noch Geld spart. Also mir war das ganz wichtig, hier äh, wirklich zumindest in Deutschland zu bleiben und eben halt auch was die Zulieferer betrifft. Und ähm, generell ist es so, dass ich immer versuche, Sachen so gut wie es geht halt regional reinzuziehen, weil es einfach mal für meine Begriffe nicht fünf vor zwölf ist, mhm. sondern eine Minute vor zwölf, um hier noch irgendwas rumreißen zu können, was unseren wunderschönen Abend betrifft. Und da ist die ganz, das ganze Thema Müll und Plastik im Meer und im menschlichen Darm ist das nur die eine Geschichte, da gibt es ganz, ganz viele andere Sachen. Und wenn das für einen jetzt hier praktikables äh, Prozedere ist, dann sollte er das tun, weil jede Tüte, jedes, jede Dose, jedes, alles, was ähm, im freien Handel nicht mehr nachgekauft wird, ist eingesporter Müll. Also wie bist du auf die Idee gekommen, dass du die Marke schwanger öffnest oder was hast du dich dazu bewegt? Das war vor ungefähr zwei, zweieinhalb Jahren und ich hier, bin in die Friedrichstadt gezogen und es gab hier nur einen Netto. Und das hat mir nicht gefallen, hier ist kein Wochenmarkt in der Nähe. Und ich habe mich schon damals mit Direktvermarktung äh, beschäftigt und äh, die Idee kannte ich schon und ich wusste aber, dass es das noch nicht mit in Dresden gibt. Ich mich einfach angefangen sozusagen die Hilfe zu besuchen und die Bauern zu besuchen und alle ins Boot zu holen. Lehrreich und man sollte Plastikmüll vermeiden, es noch geht. Ich hoffe, dass die anderen auch mehr auf Nachhaltigkeit achten, weil es echt eine schöne Erfahrung ist. Ich fand die Woche schön und ich fand es auch schön, dass wir eben die Kurschmitte in Gang setzen. Die Projekte, die wir gemacht haben, fand ich sehr interessant, aber ich finde, man muss auch recht mobil sein, um überall hinzukommen. Äh, ich hoffe, dass andere Leute Plastikmüll vermeiden. Es ist sehr nett, dass Sie die Interviews äh, führen dürfen. Danke dafür. Und äh, meiner Meinung nach sollte man diese Projekte weiterverfolgen. Für mich war die Woche sehr aufregend und ich versuche, soweit es geht, den Plastikmüll zu vermeiden. Das ist sehr spannend, aber es ist auch sehr schrecklich, wie viel Plastik im landet. Deswegen sollte man darauf achten, wenn man Plastik kauft, dass es auch richtig entsorgt wird und nicht irgendwo in der Umwelt. Mir hat die Woche ziemlich gut gefallen. Die Kunstdorfschmiede war ein tolles Projekt. Und ich wünsche mir, dass mehr Plastik recycelt wird und weniger in der Umwelt und in den Gewässern.